So, herzlich willkommen zu einer neuen Buchbesprechung, die letzte kam mir sehr gut an und da dachte ich, da muss es natürlich einen Nachfolger geben. Ich habe mir dieses schöne, schöne Buch bestellt. Ich bin dadurch äh, durch Zufall über Twitter darauf gekommen, dass es das überhaupt gibt. Das Buch gibt es nicht bei Amazon. Das muss man hier direkt bei dem Verlag Bitmap Books bestellen. Das ist ein englischer Verlag, der hat viele solcher Bücher, also in der Art, über äh, historische Computerspiele und ähnliches. Ist nicht ganz billig, kostet ungefähr 30 Pfund. Das muss man natürlich dann in den Euro umrechnen plus Versand und so weiter. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich so rund 40, 45 Euro mit Versand und äh, so weiter bezahlt, aber dafür Leute, guckt mal an, das ist mal hier ein Wälzer. Also ich habe meine Hand daneben, das ist wirklich super tipptopp Qualität. Hier das Cover finde ich herrlich, dass das ist so ein bisschen Silberschrift, wie man sieht und einfach die Gestaltung. Das bringt einen gleich so in die richtige Stimmung rein. Also vom Stil her, das könnte Monkey Island Schriftzug sein oder ähnliches. Es geht natürlich um Point and Click Adventures. Das war früher so, Anfang der 90er war es eigentlich das Genre auf dem PC. Ich sage nur so Größen wie Monkey Island, Day of the Tentacle und so weiter. Im Großen und Ganzen gab es ja zwei große Herstellerstudios. Einmal LucasArts und einmal Sierra Online, die die Dinger herstellen gestellt haben und produziert haben, waren die meisten zumindest alle sehr sehr gute Qualität. Ich persönlich war immer so ein bisschen Lucas Arts Adventure Spieler, also wie gesagt Monkey Island und so weiter, Indiana Jones natürlich nicht zu vergessen und Sierra war, hatte ich nie so den Bezug zu gefunden, aber da wird natürlich hier auch einiges äh, darüber drin stehen und ach, das Buch ist so schön gemacht. Also, ich habe mal einmal grob drin rumgeblättert. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an, aber ihr seht schon an der Dicke ich werde nur grob mal wirklich durchblättern und zwar ein, zwei Sachen vielleicht etwas sagen, dass ihr euch mal so ein äh, ungefähres Bild machen könnt. Also im Prinzip beschäftigt sich das Buch, ja, wie der Titel eigentlich schon sagt, ne? Über die Kunst der Point-and-Click-Adventure und äh, ich, ich habe immer diesen Stil sehr, sehr gemocht. Hat auch kurze Interviews, ist natürlich alles auf Englisch, ist ein englischer Verlag, aber für mich persönlich, also ich habe persönlich kein großes Problem mit Englisch. Mit Basic-Englischkenntnissen sollte man, denke ich mal, auch hier weiterkommen, aber es geht eigentlich um die Bilder. Schlagen wir es mal auf. Und auch hier sieht man, wir haben. Ja, so 460, fast knapp unter 500 Seiten. Ist schön. Und zwar ist das Buch nach Jahren sortiert. Wir fangen an mit 1984, wo die ersten Adventures aufkamen, bis 2017, wurden wirklich noch aktuelle Dasein Und hier, haha, gleich eine dreiköpfige Affe aus Monkey Island. Herrlich, sage ich euch. Und hier, es ist natürlich mal schlecht zu zeigen, aber diese Seitenqualität, die ist sehr dick und sehr schön auf jeden Fall. Hier war Vorwort, das ist einer der Autoren sehr schön passend in dem Pixelsstil natürlich eingefangen. Hier eine grobe Historie was das alles gab und wickelt ist, aber da gehen wir gleich in den Seiten ja noch genauer drauf ein. Aber da sieht man mal so schön von, von den ganz, ganz groben Pixeln bis zu bis zu einer Rendergrafik und es, es wird immer detaillierter und schöner. Hier die, die äh, FMV-Zeit, ne? Full Motion Video <lacht> heißt es. Genau, ein Glossar mit äh, verschiedenen. Ja, Begriffen, die immer wieder benutzt werden, wie zum Beispiel CGR, was ist CGA? Die Leute, die mit Konsolen aufgewachsen sind, die können im Zweifel mit diesen Begriffen nicht so viel was anfangen. Mit CGR, EGA, VGA und so weiter, das ist im Prinzip das Farbspektrum und die Auflösung, die denn dort benutzt werden konnten. Aber es ist schön, dass es hier gleich so ein Glossar am Anfang haben. Und hier sieht man immer die Jahreszahlen sehr schön. Und hier haben wir das erste Grafik-Adventure. Also ich muss sagen, die Adventure aus den 80er Jahren, da bin ich überhaupt kein Profi drin, weil da war ich einfach zu klein für. Aber sieht natürlich sehr schön aus, wie das hier... Also in den 80er Jahren waren die Text Adventures ja der große Hit, ne? Also früher war es ja, äh, ja es, es gibt ja immer so Zeiten, wo bestimmte Genres sehr populär sind. Äh, in den 80 ern wie gesagt, war es Sex Adventures, denn, und Rollenspiele vor allen Dingen auch. In den 90er Jahren dann halt die Point-and-Click Adventures, die Weiterentwicklung, Rollenspiele auch. Dann kam langsam dieser Echtzeitstrategie-Hype. Also ich rede jetzt aus PC-Perspektive. Heute ist es halt dann viel ähm, ja, Ego-Shooter, Call of Duty, Battlefield und und. Open-World-Spiele natürlich. Ne? Aber so hat jede Zeit immer so seine, seine, sein Lieblingsgenre. Kings Quest. Das ist natürlich das erste Sierra Spiel. War es das erste Sierra Spiel? Hatten sie nicht schon vorher was. Aber wie war es das erste Sierra Spiel, womit sie so einen großen Durchbruch gemacht haben? Mit dieser groben Grafik. Das müsste, glaube ich, EGA-Grafik sein, wenn mich nicht alles, alles, alles täuscht. CGA ist, glaube ich, wirklich denn sehr primitiv. Hier noch Schwarz-Weiß. Das müsste ein Apple II sein, denke ich mal wo das hier eigentlich gezeigt wird. Déjà-vu. Also wie gesagt, diese Spiele sagen mir gar nichts. Aber diese Gestaltung finde ich einfach herrlich. Hier Kings Quest 2. Wenn man sieht, was für grobe Pixel das sind. Ne? Und mit wie wenig Farben hier gearbeitet wird. Aber wie viel Stimmungsvolles hier denn trotzdem aufgebaut wurde. Ich finde es einfach herrlich. Space Quest. Da habe ich glaube Space Quest 4 oder 5 irgendwann mal gespielt. Na, das ist halt wirklich diese Zeit der Mitte der 80er wo, ähm, ja, wo Grafik in die Computerspiele kam. Ne? Also Computerspiele. Ich sage nicht Arcade oder sowas. Hier natürlich. Leisure Suit Larry. Das, der ist bekannt. Den hat, glaube ich, jeder heranwachsender irgendein Spiel <lacht> immer gespielt. Der notgeile alte Stingel, wo man denn einfach irgendwelche Frauen aufreißen muss. Ähm, ich habe sogar erfahren, dass jetzt, äh, habe ich mal gehört, dass jetzt ein neuer Le Le Le Leisure Suit Larry, Gott, das auszusprechen, <lacht> Titel in Arbeit ist, von einem deutschen Victor studio sogar. Also... Ach genau, das ist hier ähm, und zwar der, der Alterstest. Äh, dann muss, muss man hier die Fragen entsprechend stellen. Ne? Heutzutage würde man hier sagen, äh, dieses typische Bild hier Kassette und Bleistift. Sage ich mir die Verbindung irgendwie äh, erst, wenn wir danach so und so geboren sind, weißt du das wahrscheinlich nicht mehr. Ach, wenig Menschen. Herrliches Spiel. Das war, äh, glaube ich, das erste Adventure von von von Lukas Arzt, wo sie die dieses Gum Engine äh, benutzt haben, die auch äh, ja. Alle weiteren Spiele damals genutzt haben. Ne? Indiana Jones, Monkey Island und so weiter. Hier haben sie auch ein Interview mit Ron Gilbert. Zu dem kommen wir wahrscheinlich noch später. Der hat ja auch das äh, neue Thimbleweed Park entwickelt. Einfach eine Legende und ähm, diesen Namen sollte man eigentlich wissen, aber hier haben sie ihn schön im, im Stil voll gepixelt. Ach ja, hier haben wir es. Monkey Island. Ich habe es geliebt, die ersten beiden Teile, aber da werden wir wahrscheinlich später noch mal drauf äh, eingehen. Das Interview werde ich mir bei Zeit auf jeden Fall mal durchlesen. Genau, hier haben wir filmgebiet Park, der hat in der Zeit lang hier so Kinder-Adventures entwickelt ja, Space Quest. Also im Prinzip so 80er war auf jeden Fall Sierra oder Sierra Online, wie sie auch später hieß und waren hat einfach die Vorreiter, was, was äh, Adventures angeht. Ne? Jim Walls, das sind natürlich hier die unbekannteren Namen, also zumindest für mich unbekannter, die sich hier vorstellen. Der Entwickler anscheinend der Police Quest Serie hat bei Sierra gearbeitet. Aber es finde ich schön, dass sie auch diese eher unbekannteren Sachen hier ein bisschen mal gewidmet haben. Also da freue ich mich auch wirklich mal ein bisschen tiefer einzusteigen. In modernen Zeiten ehrlich gesagt hat mich noch hat mich kein... Kein äh, Point-and-Click-Adventure mehr angefixt. Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Äh, vielleicht habe ich nicht die Ruhe oder keine Ahnung. Also das Park, das habe ich mir für die Switch geholt. Das habe ich auch gerne gespielt. Aber das lebt natürlich auch viel von seinen alten Anspielungen. Und so ist das ja eigentlich auch gemacht. Da ist natürlich der Nostalgiefaktor sehr, sehr hoch. Ne? Aber hier sieht man mal Police Quest 3. Also, wenn man mal sieht, ne? das Bild hier ist Police Quest 3 und das ist 2. Oder 1? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was für ein Unterschied das ist, was, was die Grafik damals für Sprünge einfach gemacht hat innerhalb von zwei, drei Jahren. Ich meine, heutzutage macht man natürlich immer noch Sprünge, aber im Prinzip, zumindest gefühlt, ist, ist, diese, ist diese Kurve etwas abgeflacht. Das ist, muss jetzt nichts Schlimmes bedeuten. Ne? Ich meine, ihr seid alle Retro-Freunde, so wie ich, wir können alle was mit Pixeln anfangen, wir sind damit aufgewachsen, aber das war damals schon echt krass. Aber hier, man merkte, King's Quest, das, das trat so eine Zeit lang so ein bisschen auf der Stelle. Ähm, da wurde einfach ein Spiel nach dem anderen rausgeholt. Also die Serie war die meins, aber hat natürlich sehr, sehr viele Anhänge. Äh, wir sind übrigens schon im Jahre 88, falls ihr das nicht sehen solltet. <lacht> äh, Ledger Shoot Larry mal wieder. Also, die Spiele, als, als ich so ein bisschen langsam an das PC-Gaming so Anfang der 90er kam, waren die da auch schon ein bisschen alt. Die sind natürlich auch noch ein bisschen, ein bisschen umständlicher. Man muss dann teilweise wirklich noch die Werben eintippen und so weiter. Ähm, erst Lukas LucasArts hat das so wirklich dann ähm, eingebaut. So, was für ein Spiel haben wir hier? Und zwar haben wir hier Manic Mansion natürlich, oh Gott. Also ich muss auch sagen, Manic Mansion ist natürlich so einer der berühmten Titel, aber ich habe es nie großartig gespielt. Ich wollte mir mal irgendwann mal die NES Version zulegen, weil das dann bequemer zu spielen ist, aber andererseits das Modul ist sehr teuer und ich glaube so ein point to click adventure muss man schon mit der Maus spielen. Dann war halt die Neuheit wirklich, dass es in Echtzeit ablief. Das heißt, weil man zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Raum war, konnte man ein Rätsel lösen. Falls man das verpasst hat, hatte man Pech gehabt. Das ist natürlich so ein bisschen ja, muss man mögen, muss man aber nicht mögen. 88 Zack McCracken and the Alien Mind Benders. Das habe ich auch nie gespielt. Das ist an mir total vorbeigegangen. Anscheinend hat das äh, David Fox, genau, one of LucasArts earliest employees, der hat Zack McCracken gemacht und hat anscheinend auch an den Indiana Jones Teil mitgearbeitet. Auf jeden Fall sehr. Oh hier, ne? Sowas. Also Future Wars Adventure in Time sagt mir gar nichts. Das wird, glaube ich, auch in keinem ähm, von den großen Herstellern gekommen sein. ist hier gerade das First Game of the Delphine Cinematic Interface, okay. Aber auch hier seht ihr das. Da, deswegen liebe ich dieses Buch, weil diese Grafiken, es ist alles pixelig, wenn man genauer hinguckt. Das ist sehr, sehr grob gezeichnet, aber es sieht doch einfach fantastisch aus, oder? Also die, die Farbgebung und, und die Stimmung, die erzeugt wird, und trotzdem die Details sind trotzdem eindeutig und das ist doch herrlich einfach. Also das ist echt interessant. Also das sieht echt, das sieht echt interessant aus. Ne, guckt euch das mal an. Herrlich. Ach, fantastisch. Fantastisch kann ich da nur sagen. Wenig Menschen wieder. 89, warum ist das hier nochmal? so, das sind eine andere Versionen, die hier dann nochmal aufgezählt werden. Natürlich so ein wichtiges Spiel wie Manic Menschen. hier steht hier, ähm, ba, ba, ba, ba, ba. ja, auf ein Amiga, Amiga SC, ähm. Atari ist hier, Gott, oh Gott, hier ja, das NES und andere, die DOS-Version, ähm, hatte dann genau, EGA hat 16 Farben und seht euch das mal an. Es sieht natürlich von Farben her relativ beschränkt aus, aber das sind nur 16 Farben, aber es sieht gar nicht so aus, ne? Also, herrlich. Ja, der Larry mal wieder natürlich, oh ja, uh, muss er das jetzt irgendwie zensieren? <lacht> Pixel, Pixelbrüste, herrlich. Obwohl, das könnte man jetzt aus so dem Kontext rein, <lacht> reißen, das Zitat. Da Codename Iceman, auch hier. Sieht sehr interessant aus. Also, zumindest bei mir sind damals diese, diese Titel von, diese Adventures von, von anderen Studios komplett vorbeigegangen. Also, manchmal hatte man ja diese, diese Shareware-CDs und die oh, ja, DVDs, waren es ja damals nicht. CDs, wo irgendwelche Adventures drauf waren, die irgendwie ganz kude waren und so weiter. Space Quest 3 89. es müssen ja auch noch die EGA-Grafik sein. Aber auch hier wieder ne 16 Farben. Herrlich. Also diese Space Quest Serie, das war auf jeden Fall so, so die hat das Science-Fiction so ein bisschen parodiert. Ich glaube, ihr habt denn ja einen, ähm, einen Hausmeister gespielt, der so ein bisschen trottelig war, der natürlich immer die Welt retten musste. Ach, Indiana Jones The Last Crusade. Das habe ich allerdings aus der Zeit nachträglich wirklich gespielt. Aber auch hier, ne diese detaillierten Grafiken. Ah, herrlich. Also Indiana Jones 3 und ja, The Fate of Atlantis in Indiana Jones 4, wäre der hier quasi ja so ein bisschen das Spiel zum Film war. Okay, sowas hier war natürlich bei uns in Deutschland zensiert. Das ihr, werdet ihr wahrscheinlich genau sehen, aber es sind natürlich Pixel-Hakenkreuze. Das wurde natürlich zensiert. Äh, Quests for the Crown, ja? Kings Quest 1 hier nochmal. Ach, ich glaube da kamen die Remakes langsam ne? oder war, war, das, war das später? Aber auch hier, herrlich, ich weiß nicht, das, das Wort benutze ich jetzt sehr sehr oft, aber auch hier. Ich mag diesen Stil einfach, ich bin natürlich damit aufgewachsen, aber ich liebe diesen Stil. Ach, das ist ja aus der Intro Variante, da haben sie das Intro wirklich sehr sehr schön gemacht, da, da stürzte man so aus dem Boden und äh, musste sich so, so von Ebene zu Ebene kämpfen. Herrlich, genau das war die Szene hier, wo er denn noch in der, in der Schule unterrichtet hatte oder in der Universität. Auch hier, diesen berühmten ja, äh, Alterswären äh, von, von, von der Lade haben sie hier schön dargestellt. Ach ja, Use Hamster in Microsoft Oven. Das könnte man ja Maniac-Menschen ja machen. Ähm ich weiß gar nicht, ob das ging oder nicht. Also, wie war es, war es ein großes Skandal, sage ich mal, was auch immer später wieder angerissen wurde. Magic Mansion, kommen wir gleich da äh, nachher zu, konnte man ja auch in Day of the Tentacle noch spielen. Das war ein Spiel im Spiel. Als man es damals entdeckt hat, war das fantastisch. Ähm, auch da habe ich das Spiel nicht gespielt, aber. <lacht> Neues King's Loom. Loom ist ein, äh seltsames Adventure. Und zwar, ich kannte es einfach nur, weil Maniac Menschen nämlich so ein Pirat mit so einem Hut war. Ask me about Loom. Und ähm, natürlich hatte man damals überhaupt keinen Kontext. Was soll denn Loom sein? Und so weiter. Und das schwärmt voll so also Adventure und so weiter. Ich habe es nie gespielt, aber es ist schön, hier endlich mal ähm, schöne Grafiken zu sehen. Sieht auf jeden Fall sehr stilsicher aus. ne? So, also ich muss sagen. Mark Ferrari ist auch einer von Lukas Filmen, der Zack McCracken gemacht. Ich schätze mal, der wird auch bei denn genau äh, mitgearbeitet haben. Sehr schön. Ach, die EGA-Version von Monkey Island. Die habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt, aber... Für die, für, die, für die Grafikverhältnisse sieht das gar nicht so verkehrt aus. sie ist natürlich so ein bisschen, bisschen rau gepixelt und so weiter im Vergleich zu der normalen VGA-Variante. Aber durchaus nicht schlecht. Operation Stealth. Aha. Außerhalb von Europe auf ein, aha, ach, ein 007 Adventure äh, außerhalb von Europa. Auch interessant. Und, ja, hier. Ach. Ich glaube, das hat, muss ich keinem mehr sagen, oder? Das Spiel, das kennt jeder. Es gibt Dutzende Remakes. Ich weiß so hier genau. Da ask me about Loom. <lacht> da haben wir es. Da haben wir es. Äh, die, diese Detailbilder, die fand ich aber fantastisch. Und wenn man bedenkt, wirklich, dass das mit, mit ganz primitiven Farben gemacht wurde. Und ähm, also diese Grafik, die hat mich damals einfach umgehauen. Vielleicht nicht unbedingt, wegen, weil es die tollste Auflösung ist oder ähnliches, einfach weil das Stil stimmt. Und das ist ja heute ja bei Computerspielen immer noch gültig. Der Spiel, äh, das Stil muss stimmen. Avengers of a Really Beamish sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Sean Sharp, wie gesagt, ähm, ich merke gerade so auf der Zeit, ich will es natürlich jetzt nicht zu lange machen, das Video deswegen... Blätter ich auch teilweise wirklich nur grob mal durch, Das da, ah Goblins, ah, herrlich, also das muss ich mir auf jeden Fall noch besorgen. Und zwar kannte ich die Serie, ich habe mal damals irgendeine Shareware-Demo-Version davon gehabt. Die habe ich geliebt und immer wieder gespielt, ich habe das Spiel damals leider damals nie gehabt, wie es damals halt war. Man hat sich die ganzen Scheiße natürlich raubkopiert und wenn man keinen Kannte das hatte, hatte man Pech gehabt, aber Goblins, das brauche ich mal unbedingt, da habe ich mal Bock drauf das zu spielen. Ach genau, hier, Das äh, Anfang der 90er haben ja die Sierra Studios halt eine Remakes quasi gemacht und ihr. Ja, denkt ja hier noch an, noch an die, wie es früher aussah. Das haben sie halt jetzt hübscher gemacht natürlich. Ne, ja, fertig. Gut natürlich hier den entsprechenden äh, Frauengrafiken. Mag man natürlich drüber halten, was man will. Police Quest. Auch oh, oh, oh. herrlich. Was was wie abwechslungsreich oh, oh, Schaut mal das hier an. Das ist so grob gepixelt eigentlich, aber man weiß ganz genau, was es darstellen soll. Heart of China sagt mir gar nichts. Auch hier, also auf den ersten Blick so ein bisschen Pixelbrei, aber. Ach, ey, Loaf, den muss man natürlich kennen. Der Schaffer von, von Titeln wie Larry oder der Larry-Erschaffer im Zweifel, ne? Hör ich auch gerade mal unter einem Podcast dazu. Genau, das ist, glaube ich, der Level äh, 7 teil oder ähnliches, der so 97, 98, glaube ich, erschienen ist. Aber da werden wir wahrscheinlich noch mehr drauf kommen. Genau, Monkey Island 2 fand ich so persönlich sogar noch ein bisschen besser als den ersten Teil. Und ja, hier, oh, <lacht> diese Landschaften, herrlich. Da haben sich auch wirklich mit dem Buch sehr, sehr viel Mühe gegeben. Die ganzen Bilder sehr schön hier groß aufzudrucken und so weiter. Also hier beim ersten Abschnitt, da bin ich immer total verzweifelt. <lacht> Aber dann hatte man natürlich so schulhofmäßig irgendwen, der weitergekommen ist und dann man hat sich ja ausgetauscht. Hier hat man übrigens auch ein so schönes Lesezeichen. Curse of Enchant hier. Huh? Sieht auch interessant aus. Sieht so ein bisschen Sci-Fi-Fantasy-mäßig aus, ne? Sehr schön. Uh, Darkseed. Ach, davon hatte ich, hatte ich mal irgendwann mal ein YouTube-Video gesehen oder sowas. Sieht natürlich sehr erwachsen aus. Ähm, so ein bisschen im Stil von, ach ja, genau, Geiger, genau. Der auch das, das Alien-Monster erschaffen hat, ne? Legend of Kyrandia Das habe ich damals, glaube ich, auch sogar gespielt. Aber da habe ich jetzt keine aktive Erinnerung mehr dran. Das ist, äh, soweit ich weiß, auch eher so ein Fantasy-Spiel, ne? Louis Castle hat anscheinend daran mitgewirkt. War das von Sierra? Hm, keine Ahnung. Aber wie ihr seht, also die Bilder werden ja echt schön in Szene gesetzt. Blade Runner, okay. CGI-Scenes haben sie da eingebaut, okay. Loom, genau. Ach, das ist hier die, die CD-ROM-Version. Da wurde natürlich immer noch bessere Musik draufgepackt und so weiter. Aber sieht man mal. Ach, guck mal hier. Da haben sie es aber wirklich aufgebohrt. Ne? Ach, stimmt, ich glaube, das äh, Loom war noch, noch ein EGA. Ne? Wenn man hier an das Bild hier mit diesem Tisch und diesen Netzen, kann ich mich gerade noch daran erinnern, dass das ist hier wesentlich bunter Auf jeden Fall. Also, ich, anscheinend, wenn ihr es nachholen wollt, äh, solltet ihr zu der CD-Version wahrscheinlich greifen. Hook. Okay, da habe ich ja jetzt letztens erst einen Gameboy-Spieltest dazu gemacht. Aha, da gab es anscheinend auch ein Adventure dazu. Also das, das sieht gar nicht so uninteressant aus. Aber es finde ich schön, dass sie dann auch so für, für eher unbekannte Sachen zumindest eine Seite gewidmet haben. Ne? Also ich wusste gar nicht, dass es dafür ein Adventure gab. Ja, interessant. Von Shadow Software, okay. Da gab es natürlich viele, viele kleinere Studios, die das entwickelt haben. Wir sind übrigens bei 92. Falls ihr das nicht so gut mit der Kamera erkennen solltet oder auf ein Handy guckt oder ähnliches, damit das ein bisschen zu fisselig. 92. Fate of Atlantis, das habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt. Das, ähm, da, da hat man ja teilweise so ein bisschen gerüchterweise gedacht, dass das vielleicht so als vierte Indiana-Jones-Film-Story eigentlich gedacht wurde. Wurde ja irgendwann ja neu, ver es kam ja jetzt irgendwann hier der, der Christus in ähm, Indiana-Jones raus, aber der war ja wohl nicht so der Bringer. King's Quest, ne? der Dauerbrenner. Auch hier sehr schöne Grafiken. Sherlock Holmes. Da gab es, glaube ich, einige Adventure. Ne? Das sieht sehr actiongeladen aus mit der Explosion, muss ich sagen. Oh, Allow in the Dark. Ach, das, das sehen sie als Point-and-Click mit. Da weiß ich noch, das war damals wirklich Novum, weil der Charakter ja aus echten Polygonen äh, bestand und man halt durch diese Umgebung gelaufen ist. Ich fand, ich, ehrlich gesagt, immer von der Steuerung her zu sperrig und so weiter. Das ist halt so typisches, typischer früher 3D-Titel, wo sie nicht so wirklich wussten, wie sie das mit der Steuerung machen sollten und so weiter. Ne? Lure of the twist Der Name sagt mir irgendwas. Hm. Keine Ahnung, aber das Ausschnitt sieht ja schön aus. Also es scheint der Entwickler hier mal wieder zu sein. Ne? Beneath is the sky, das, das sagt mir auch was, <lacht> das werde ich natürlich jetzt viel sagen immer. Ah hier, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, die Baphomets Flugserie, die habe ich damals echt geliebt. Police Quests, wie gesagt, ist Sierra, oh Star Trek. <lacht> Das sieht ja mal <lacht> hammer aus. <lacht> Herrlich. Star Trek war, ehrlich gesagt, nie mein Science Fiction Universum. Star Wars, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich bin ja beinharter Warhammer 40.000 Fan schon damals gewesen, so ein bisschen. Die, was ich Star Trek und Star Wars konnte ich noch nie so was Großes anfangen. Freddy Parkers Frontier Pharmacist. <lacht> Ja, klingt ja auch herrlich. Also da, von, von dem Spiel habe ich noch nie was gehört, aber es sieht ganz interessant aus. Scheint so ein Wilden Westen ein bisschen zu spielen. Und hier, ah, wir sind bei 93. Das Spiel habe ich geliebt, Da gibt es ja auch ein Remake auf Steam. Day of the Tentacle. Ja. Also eigentlich Menschen 2 wurde das genannt, obwohl es eigentlich damit nicht so viel zu tun hat. Aber hier, da wurde die Grafik nochmal auf, auf ein neues Podest gehoben und auch den Stil der Grafik, der ist herrlich. Man sieht es ja, ist alles so ein bisschen verzogen, sehr sehr comichaft und äh, krumm und so weiter. Aber sehr stilsicher, hat auch sehr sehr viel Spaß gemacht. Das hier ist ein Titel, der ist natürlich sehr sehr berühmt, hat sich auch 12.000 Mal verkauft, aber... Ich persönlich konnte nie was damit anfangen. Müsst. Also diese Rendergrafik, die war damals sensationell. Problem ist natürlich, das war natürlich jetzt keine 3D Engine, wo man sich denn frei durch die Level bewegen konnte, sondern immer so ein stückweise Bild pro Bild. Und die Rätsel waren halt sehr, ich sag mal maschinenbezogen. Hier repariere Maschine A oder Maschine B, so nach dem Motto. So, noch ein neues Larry. Man sieht es wahrscheinlich schon an der Grafik. ist interessant, ich sehe gerade die, die Kamera erkennt das Gesicht und fokussiert das automatisch. <lacht> Simon Max, auch herrliches Spiel, hat so ein bisschen so diese, diese Detektivspiele quasi auf für Schippe genommen. Wie man sieht, das Ziel ist zwar nicht ganz so extrem wie, äh, wie Day of the Tentacle, aber geht in die Richtung durchaus. Ne? Wie gesagt, diese lucas art spiele Simon's Sossova, das habe ich gespielt. Das war so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Fantasy auf die Schippe genommen. Wie man auch sieht. War, war, war aber nicht sehr einfach. Das war echt ein äh, ja, hartes Spiel, sage ich mal. Ich glaube, es war ein englisches Spiel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Uah. Stimmt, da gab es irgendein, irgendein 3D-Spiel. Genau, Simon's Warstel 3D. Das, das sieht natürlich gruselig aus im Vergleich. Ne? Das ist halt so, als, als die, diese 3D-Grafik äh, modern wurde und sich alle Leute dann gedacht haben, hey, jetzt müssen wir unbedingt was machen. Äh, frühe 3D-Titel sind nichts. Egal wo. Deswegen ist das Nintendo 64 auch nicht mein System. So, Gabriel Knight, Sins of the Fathers, das hat sehr eine neue Serie ja, gestartet. Ähm, war so ein bisschen hier so Mystery, ähm, Okkult mäßig drauf. Ich glaube drei oder vier Teile hervorgebracht, aber das werden wir gleich noch sehen. Spielt so ein bisschen in den Südstaaten und so weiter. Sehr, sehr atmosphärisch, auch damals nicht gespielt. <lacht> Beneath the Sky nochmal. Ach herrlich, ich mag, ich mag solche. Weiß nicht. Ach herrlich, was ist das denn? Okay. Da kamen auch so comicbook Sachen vor, das wusste ich gar nicht mehr. Interessant. Weil hier sieht man so Konzeptzeichnungen und so weiter. Und mal wieder King's Quest. <lacht> hier haben so Bertha Williams. Das ist hier die, die Williams Ehepaar. Das waren ja die Gründer von Sierra. DreamWeb. So, so Overhead-Shooter-mäßig. Sieht ja fast aus wie Hotline Miami heutzutage, ne? <lacht> Was haben wir hier? Universe sieht auch interessant aus. Ah, Discworld. Habe ich auch damals gespielt. Ich war ein oder bin immer noch ein großer Terry Pratchett Fan, wobei ich die Bücher lange, lange nicht mehr gelesen habe. Der hat ein sehr, sehr schönes, wildes Fantasy-Universum gestaltet und da ist dieser, dieser trottelige Magier äh, Winswind, äh immer ein Star auch drin gewesen. Terry Pratchett, der Autor, lebt ja leider nicht mehr, aber hat herrliche Bücher geschrieben. Sehr schön, genau. Und This World 2, da habe ich sogar die CD-Version ähm, bei mir im Regal stehen. Zwar nicht in der Big Box leider, aber naja, Flight of the Amazon Queen. Das habe ich damals, glaube ich, in einem Spielmagazin gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Habe ich aber auch nie gespielt, aber sieh mal, wie man Mitte der 90er schon... Auch das im Vergleich zu Monkey Island ähm, ist wesentlich feinpixiger geworden und so weiter. Ne? Also Man merkt wirklich, dass da alles voranschreitet. So, kommen wir dann zu einem der späteren Arts Titel, Full Throttle. Das soll sehr cool, aber auch sehr kurz gewesen sein. Auch das habe ich irgendwie nicht gespielt. Keine Ahnung, Star Over 2 hat auch wieder einen Titel bekommen. Zu der Zeit war ich schon so langsam aus der Geschichte rausgekommen. Da war es nicht mehr so unbedingt mein Genre. Da habe ich eher was anderes gespielt. Ich weiß zwar gar nicht mehr genau was, aber ich weiß gar nicht mehr wieso, ehrlich gesagt. So Dick. Das war auch von Lukas Arts. Die hatten damals mit Steven Spielberg sich zusammengetan wegen der Story und so weiter. Man sieht es auf jeden Fall auch an der Gestaltung. sie sehen natürlich sehr, sehr filmisch aus. Ne? Hier haben wir nochmal Lumen und so weiter. Was haben wir hier? The Orion Conspiracy. Mhm. Sagt mir <lacht> gar nichts. Sieht aber wie solide Science Fiction aus, ehrlich gesagt. Touche, The Adventures of the Fifth Musketeer. Ganz ehrlich, das gefällt mir irgendwie so vom Stil her gar nicht. Also die, die Hintergrundgrafiken sehen ja schön aus, aber die Charaktere, irgendwie irgendwas ist da off. Hm. Space Quest 6. Irgendwie sieht das... Obwohl es natürlich hohe Auflösung und wahrscheinlich VGA-Grafik ist, sieht das gar nicht so geil aus. <lacht> ist Im Vergleich zu so mit dem anderen, was da dieses Jahr erschienen ist? Ha, 96, Discworld 2. Auch hier haben sie sich hier auf diesen, diesen äh, Day of the Z -Tackle etwas comicartigen Stil verlassen. Text Murphy, genau, das war die Zeit der FMV, also Full Motion Video Dinger, weil irgendwie waren halt CDs äh, cool geworden und äh, die Entwickler dachten sich, shit, es haben wir so viel Platz drauf, müssen wir irgendwie füllen. Also haben sie dann irgendwie Videoaufnahmen genommen. Ja, Barform jetzt Fluch, ja Broken Sword, in, äh, im Englischen hieß das, sehr, sehr schönes Adventure, habe ich sehr, sehr lange gespielt und ich sage nur, das blöde Ziegenrätsel. Leute, die das gespielt haben, wissen Bescheid. Alien Incident sagt mir nichts. Genau, äh, sind wir mal wieder natürlich bei Larry. Auch die haben natürlich den Weg genommen. Und das hier soll sehr, sehr gut sein. Das ist an mir damals vorbeigegangen. Toonstruck, da ist der Christopher Lloyd, wurde quasi in echt sind quasi abgefilmt oder eingebaut. Also Christopher Lloyd kennen die meisten als den Doc aus Zurück in die Zukunft. Soll sehr, sehr gut sein. Den Bau von jetzt Flug 2, das ist schon wieder an mir vorbeigegangen. The Last Express, wir sind bei 97 übrigens, bevor ich es immer wieder vergesse zu sagen. Ähm, hat, hat hier auch seinen eigenen Stil. Blade Runner nochmal. Ja, das vom Stil her passt das natürlich zum Film, aber es hat diese Übergänge. Ne? Man sieht so, es ist so echt Film mit eingebaut, aber es sieht nicht so komplett echt aus, aber auch nicht. Und das hier. Das ist mein liebstes Adventure, überhaupt zumindest, was ich bisher gespielt habe, und zwar Monkey Island 3. Den vierten Teil gibt es meiner Meinung nach nicht. Über den reden wir gar nicht, der wird wahrscheinlich gleich noch ankommen, aber herrlich. Also wenn man sieht, sehr, sehr schöner, gezeichneter Comic-Stil, Herrlich, ist spitze, gealtert, war auch nicht so schwer das Spiel, meiner Meinung nach. Könnte man super spielen, herrlich, hat den, äh, da hat das Feeling der Serie super eingefangen. Herrlich, wie man sieht. Ist heute immer noch sehr, sehr gut spielbar. Ich weiß gar nicht, ob es das auch mittlerweile auf Steam gibt. Keine Ahnung. Riven, Secret to Mist. Okay. Oh, haben wir nur eine Seite? <lacht> das war damals auch eine, eine große Sache, glaube ich. Aber wie gesagt, diese, diese Mist-Spiele, die waren nie was für mich. Griven Fandango, da merkte man, es soll ein gutes Spiel sein. Es hat viele Fans. Aber das ist halt diese, diese Übergangszeit in das 3D. Lukas Arts hat den. Hat dann, ähm, ja, dachte, wir müssen mit der Zeit gehen. Aber ich finde, wie gesagt, dieses frühe 3D, wenn man das hier alles so sieht und Vergleich nur ein Jahr früher Monkey Island, warum sind sie denn nicht bei 2D geblieben? Und dann muss man es auch noch mit Tastatur steuern, den Heini und so weiter. Also das war nicht schön. Clock Tower 2, das war doch mal... Clock Tower 1 war auch ein Super Nintendo-Titel, glaube ich, der relativ berüchtigt ist und nur für Super Nintendo erschienen ist. Hm. Longest Journey, also zu, zu der Zeit war ich aus dem Genre komplett raus. Darius Inferno, man sieht es auch, das war auch nicht mehr so beliebt und äh, hat mittlerweile abgenommen. Das ist, glaube eine MTV-Serie, ne? Dann haben wir hier Runaway, da weiß ich noch, wie das durch die Presse ging, aber... <lacht> <lacht> Wie geil sieht das denn aus? The Adventures of Fat Man. <lacht> wie geil ist das denn? Das ist komplett an mir vorbeigegangen. <lacht> Können wir mal reinspielen. Ja, hier Black Mirror. Die Serie ist auch relativ beliebt. Die hat natürlich den, den 3D-Ansatz genommen. Aber wie man sieht, ist dünn aus. Sie sind auch schon bei 2006. Also da schienen vielleicht so ein, zwei Spiele. Aber anscheinend schienen sich da viele so auch auf alte Sachen bezogen haben. Sam Max, ich glaube, das war ein auch damals, wo den Telltale langsam aber sicher aufkam. Ne? Äh, Vampire Story, sieht auch nett aus. Habe ich, glaube ich, auch damals in der Presse irgendwas drüber gelesen, aber nie gespielt. Going Downtown, ah, das sieht so ein bisschen seelenlos aus, finde ich. Also wenn man vergleicht, so wie die Spiele früher aussahen, ich weiß nicht. Hm. Ghost Pirates of Wuju Island, mhm, sieht interessant aus, könnte... Wir müssen Richtung Monkey Island gehen. Ja, und dann hier die Remakes natürlich. Da haben sie die natürlich so in moderner Grafik neu aufgelegt. Die habe ich auch 1 und 2 auf Steam. Äh, sind nicht teuer. Gibt es Voice-Over. Äh, Problem ist, es sieht zwar nett aus und alles, aber... Ich spiele es immer auf der alten Grafikeinstellung, also man kann da jederzeit zwischen diesen neuen Stil und den alten Stil switchen, was natürlich nicht verkehrt ist, aber äh, ich bleib lieber beim alten Stil, ich weiß auch nicht, vielleicht Nostalgie, keine Ahnung. Maschinarium, da fand ich mal den Stil sehr schön, habe ich aber auch nie gespielt. Haben wir ein Interview mit damit. Äh, ja, Tales of Monkey Island, das hat dann glaube ich auch Telltale gemacht, war nicht so geil. Ich hatte mich voll gefreut damals. Juhu, neuer äh, Monkey Island Serie, aber war nicht so geil. Vor allem 3D. Für, für mich müssen Adventures sowas sein. Schön gezeichnet, 2D, ich klicke irgendwo hin zur 3D, muss nicht sein. Whispered Word ist äh, ein deutsches Produkt, soweit ich mich erinnere. Genau hier ist auch der Remake 2010 sogar mittlerweile vom Zweit Monkey Island. Ja, Deponia ist auch deutsches, also so wissen die, die Deutschen halten ja die, die Flagge der Adventures so ein bisschen hoch in, in den letzten Jahren. Das sieht schön aus, das, das hat einen schönen Stil irgendwie. Aber also sieht man mal, man muss halt ein einstelliges Stil haben, ja, Walking Dead. Telltale Studios natürlich jetzt ähm, ist relativ neu, die Neuigkeit, die schließen ja leider. Habe ich äh, Episode 1, und, äh, also Staffel 1 und 2 gespielt. Ich habe, also ich muss nicht oft bei Spielen weinen oder ich bin kurz davor, aber da die Leute, die es gespielt haben, wissen wo und warum. Also man sieht, der Schritt geht wieder so ein bisschen zurück. Broken Age, da weiß man, dass das große Hype war, war das der Tim Schäfer auf, auf Kickstarter, gar 100, ach da haben wir ihn auch. <lacht> genau, der war ja damals bei, bei Lucas Arts, bei den ganzen alten Klassikern mit. Beteiligt und das war natürlich ein großer Hype drum, oh ein Alter, will was Neues machen, aber es ist, glaube ich, nicht so geil geworden, wenn ich, wie ich die Presse richtig verfolgt habe. Dropsy, da habe ich auch irgendwann mal. Ähm, ich glaube, die, die. Hat da die Kümmel ein Let's Play dazu gemacht, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall sah das auch sehr interessant aus, muss ich sagen. Wir sind hier auf dem Endsport, wie man sieht. Aber wie man sieht, hier auch da dieser retro ne? Der der zieht sich auch hier durch. Na gut, die ganzen Indies können es natürlich prima machen. Ne? Das sieht natürlich <lacht> sehr seltsam und düster aus, muss ich sagen. Interessant. Das sieht auch interessant aus. Also da werden echt schöne Welten gezeichnet. Wir sind ja fast durch. Ja. Das habe ich auch bei der Kümmel gesehen. Übrigens, wenn ihr mal schöne Adventures ähm, Let's Plays sehen wollt, ich verlinke euch unten gerne den Kanal von der Kümmel. Oder Kümmel, scheiße. Kümmel, glaube ich. Verdammt. <lacht> Brainfart. Mist, wie hieß er nochmal? Weil also was mit K, Ü und E, L. <lacht> oh Mann, kennt ihr das, weil wenn ihr plötzlich so einen Namen vergisst irgendwie? Genau, SimiBeat Park, das habe ich hier auch gespielt, muss ich noch durchspielen. Von Ron Gilbert, wurde glaube ich auch über Kickstarter finanziert. Den Kanal von ihr verlinke ich euch so, einigen wir uns mal darauf. <lacht> Gott ist das peinlich. Ja, dann sind wir schon durch, würde ich sagen. Also schon, ne? Wie man sieht, man kriegt hier sehr, sehr viel für sein Geld. Also, wie gesagt, es ist zwar nicht billig, das Buch, aber hier haben wir nochmal die... Die Preise. Also, man kriegt viel Qualität in die Hand und es macht einfach, wie man sieht, Spaß zu, zu blättern. Ich freue mich auch schon, das eine oder andere Interview mal zu lesen und man schließt einfach viele Wissenslücken ne? und darum geht es ja eigentlich. Also, danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wenn ihr mögt und das Buch auch kaufen wollt, ich habe es euch unten verlinkt, wo ihr es bekommen könnt. Wie gesagt, ist nicht billig, aber ich bereue den Kauf nicht. <lacht>